Und los geht's. Und hier ein schönes Video über die verschiedenen Darstellungen der linearen Funktion. Es gibt verschiedene Weisen, eine lineare Funktion anzugeben. Hier werden wir nur manche davon angeben. Äh, die explizite Form, die ist die allerbekannteste, die Darstellung y ist a mal x plus b oder keine Ahnung k mal x plus d oder n mal x plus n, egal was das ist. Ja, das ist jetzt hier erste Steigung, die wird mit x multipliziert und dann kommt das, äh, der y. Achsenabschnitt, das nennt man halt explizite Form. Ja? Und wenn alles auf einer Seite steht und auf der anderen Seite 0, das nennt man halt implizite Form. Und wenn beide äh, Variablen x und y durch eine indirekte Variable, so hier t, gegeben wird, der, der nennt man halt Parameter, dann haben wir die sogenannte Parameterform. Ja? Und beide Gleichungen jetzt hier sind lineare Funktionen von T und ja, wie auch immer, das ist jetzt die Parameterform und ist gleichbedeutend wie die sogenannte Vektorform, x hier dunkel so ganz groß geschrieben, das ist, das sind Vektoren, x, a und b, sind jetzt hier mit diesem Buchstaben Vektoren gemeint, das ist der Vektor x1, x2, x1 und x2 bedeutet die x-Achse und die y-Achse, die erste und die zweite nennt man das so manchmal. Und wenn man das jetzt hier so schreibt, die Vektoren anstatt die Symbole für die Vektoren, ja, da bekommt man grundsätzlich diese Gleichungen jetzt hier. Wenn man sich ein bisschen mit Vektorrechnung auskennt, das geht sehr leicht. x1 ist a1 mal t plus b1, x2 ist a2 mal t plus b2. Und das bedeutet dann halt, dass x1 ist die x-Achse, das x2 ist die y, das ist genau gleichbedeutend wie diese Darstellung hier. Und die grafische Darstellung werden wir jetzt hier <lacht> gibt es ein anderes Video dafür. Und umwandeln jetzt von einer Form zu einer anderen. Ja, und wir werden irgendwelche von diesen äh, expliziten Formen benutzen, entweder mit K und D oder mit M und N, aber A und B werden wir alle hier nicht benutzen, weil sonst gibt es so, äh, das kann es zu Verwirrungen in Die Form hier. Ja, also. Wo die explizite Form. Explizite, explizite, das allerleichtste. Einfach alles auf der anderen Seite bringen. Dann hm? bleibt hier 0. Und dann haben wir schon die implizite Form. Wie geht jetzt die explizite zu Paar äh, Das geht auch nicht so schwer. Moment. So, zunächst einmal. Das ist die explizite Form mit m und n hier anstatt a und b oder k und d. Und wenn wir jetzt hier x gleich d stellen, dann haben wir schon die Parameterform. Also weil die Parameterform, die sollte eigentlich so aussehen, also mit a1 und b1 für x und a2 und b2 für y. Ja? Und in diesem Fall hier, das x, das a1, es wird etwas mit t multipliziert, nämlich 1, und es gibt b1, das ist nämlich 0. Ja? Also das ist wie x ist 1 mal t plus 0, und y ist m mal t plus n. Also anstatt a1 haben wir 1, anstatt a2 haben wir m, anstatt b1 haben wir 0, anstatt b2 haben wir n. Ja? Und das ist sofort die Parameter der Stellung, in Vektorform, halt so. Ja? Da ist auch hier die Vektorform. Ja? Also diese Umwandlung ist wirklich sehr leicht. Wie kann man jetzt implizite zu expliziten Formen umformen? Ja, das y jetzt hier muss allein bleiben. Also wir bringen alles andere auf die andere Seite ja? und dann muss man halt auch durch b dividieren, damit das y ganz allein bleibt. Da ist die Rechnung jetzt hier schon gemacht. Also a x und c ist auf der anderen Seite mit minus selbstverständlich und durch b also was bleibt dann minus c minus a durch b vor äh, die Parameter vor die Koeffizienten mit x multipliziert wird also das ist k und das, der y-Achsenabschnitt ist auch so ganz leicht zu berechnen einfach durch umformen wie kann man jetzt die implizite zu Parameterform äh, umformen Umwandeln? Ja, das geht eh ganz leicht. Also jetzt haben wir es schon gesagt. Hier x gleich t darstellen und man hat schon die Parameterform. Gleich auch in Vektorform. Moment. Also hier sehen wir jetzt auch die Vektorform. Also x ist gleich 1 mal t, also t plus 0. Und y ist gleich minus a durch b mal t plus minus c durch b. Also was wir hier schon so gesehen haben und wir machen eigentlich die gleiche Masche, den gleichen Trick. Wir setzen einfach x gleich t und dadurch haben wir schon irgendeine Parameterform. Man kann verschiedene Parameterformen erzeugen, aber die ist halt die leichteste, warum dann nicht? Ja? Äh, Parameter jetzt zur expliziten Form. Wenn wir jetzt hier diese Parameterform in Vektorform so, ja, dann formen wir einfach die erste Gleichung auf t und setzen wir das t in die zweite Gleichung ein. Somit haben wir, egal, also hier sitzen Symbole, mit äh, Zahlen das ist es eh leichter, ja, aber man macht das, ja, also die, die, die, der Weg ist eh der gleiche, ja, also das hier auf T umformen, haben wir jetzt hier schon gemacht und das T dann in die zweite Gleichung einsetzen, ja? und dadurch kann man diese explizite Form bekommen, ja und von der explizite dann zu impliziten geht es ganz leicht indem man jetzt hier mit a1 multipliziert auf beide seiten dann geht das halt weg unten und dann kann man alles auf eine seite bringen dann haben wir auch die äh, implizite form da sieht man hier so und das war jetzt hier so wie man von einer form der Linear die das darstellen die lineare funktion darstellen form äh, das kann. Ja, so, danke sehr.